So, zweiter Teil vom Interview mit dem Herrn Bär. Äh, du hast jetzt etwas in der Hand, den Desktop for Education. Ich muss meine Kamera dran. Ja, sehr gut. Und ich sehe, da liegt auch ein Stick dabei. Was hat es mit diesem Stick auf sich und mit der CD? Gut. Ich habe also in Zusammenarbeit mit Schülern auch immer schon ja. Schüler eingesetzt bei mir in die Netzwerkwartung. Mhm. Und aus dieser Arbeit heraus habe ich eben gemeinsam mit Schülern diese DVD entwickelt. Äh, diese DVD gestartet ist jetzt nun ganz einfach, mit wenigen Fragen zu beantworten, eben ein komplettes Schulnetzwerk zu installieren. Das heißt, ich stecke diese DVD. Und Clients, ich ja, das ich, ja, richtig. ja, Ich stecke also die DVD in einen Rechner hinein mhm. und sage, ich hätte gerne einen Server für die Education installiert, muss vier Fragen beantworten und dann läuft die Installation automatisch weiter ab. Und das ist ein Boot an Schule. Ja, das, der läuft, das läuft bei uns an der Schule. Seit 2003 läuft dieses ja? System. Ja? Sehr, gut, sehr gut. Und dieselbe DVD noch einmal hineingesteckt ja. in einen Schülerrechner. Gestattet es mir, eben einen Schülerrechner auf die Art und Weise zu installieren. Ich stecke die beiden Rechner zusammen und habe ein fix fertig vorinstalliertes Schulnetzwerk. Okay. Das heißt, hier am Server bereits ist ein Webserver drauf. Auf mhm. dem Webserver ist eine Lernplattform Moodle drauf, es ist bereits Schummler drauf als Content Management System. Alles, was sich ein Lehrer wünscht. Alles, was sich ein Lehrer wünscht. Der Schülerdesktop hat jede Menge Bildungssoftware ja. drauf, ein Gigabyte Bildungssoftware drauf, sollte an sich von der Volksschule bis hin zu den höheren Schulen alle Schultypen abdecken. Was für einen Schultyp hast du äh, in deiner Schule damit? Ich bin? unterrichte an einem Gymnasium, Gymnasium ja. und für Software hier drauf haben wir modular eben mhm. aufgebaut. Das das heißt, ich kann mir je nach Schultyp die entsprechenden Module installieren und auch wieder deinstallieren. Versteht. Dasselbe gibt es auch vom USB-Stick. Ja, es gibt jetzt hier auch eine Live-Version von diesem System, ja. vom Schüler-Desktop. Der enthält auch eben jede Menge Software. Auf mhm. einem 4GB-Stick hat eben ja. das System, Betriebssystem und Anwendungssoftware drauf Platz. Zwei weitere Gigabyte sind reserviert für ein FAT32-System. Mhm. Das heißt, hier kann man die Daten abspeichern und auch auf, von einem Windows-Betriebssystem aus auch auf diese Daten Also zugleichen. ein Live-System mit der resistenten Daten. Ja, genau. Dem ja, jawohl, jawohl. Können die Schüler auch eigene Software drauf installieren, wenn sie Zugang zum ah. Internet haben? Können Sie nicht. Können sie das nicht. ist also fix okay. drin. Das ist ein ISO-File, also das ist nicht veränderbar. ist davor. drauf, äh, wie äh, bei einer Ubuntu-CD, ist drauf so ein Icon, mit dem die Schüler die Festplatte ihres Computers zerstören können, wenn sie dort Linux drauf installieren? Haben wir an sich nicht gemacht, aber sie können hier sich als Root einloggen und können dieses Spielchen natürlich machen. Wenn sie sich als Root einloggen können. Richtig, ja, das, okay, kind, das können ja, sie also ja. Das so potenziell gefährlich. Ja, da muss man sich über das BIOS schützen, dass man den ga erst gar nicht starten lässt. Verstehe. Und diese potenziellen gefährlichen zerstören, oder? die verteilst du gratis an österreichische Nein, Schulen? Nein, verteile ich nicht gratis, die ich verkaufe ich um 10 Euro. Du machst auch noch Geld <lacht> damit. <lacht> Gut, die CDs oder die DVDs, kriegt die eine Schule gratis, wenn Sie das interessiert? Ja, Die kann an sich jeder jeder gratis haben von uns, ja, jedermann. Okay, auf den DVDs sind, glaube ich, auch Videokurse drauf? Richtig, ja. diese Box enthält eine weitere DVD von der Firma video to brain ja. und hier ist eben ein Videotraining drauf für Open Office Org 3. Mhm. Das heißt, hier sind 14 Stunden Videos drauf, mit denen man eben sich das ganze Open-Office das heißt, der Lehrerin, selbst erlernen kann. Der Lehrer legt die DVD rein, sagt, schaut es an und geht Zum Beispiel, raus. ja. Ich habe es von mir in der Schule installiert, ja. am Server. Kann man so also über den Server und anschauen. Und die Schüler schauen sich das an? Und ja, ich sage bitte, heute schauen wir uns da hier dieses Kapitel, ja. also Sie, Serienbrief und der Open-Office mhm. an. Dann bitte schreiben wir gleich nächste Stunde dann Test drauf, das, das funktioniert. funktioniert. Also die lernen von der Videolektion. Ja, ja, das ist wirklich äh, wunderschön äh, aufbereitet ja. und man kann eben wieder stoppen, zurückblättern, ja. wenn man etwas nicht verstanden hat und jederzeit nachschauen, wie es funktioniert. Okay. Ja, was sind deine Erfahrungen mit äh, anderen Schulen? Hast du äh, das Projekt auch an andere Schulen verbreiten können? Hast du da Rückmeldungen gekriegt oder sind die eher sehr zögerlich, die Kollegen? Die Kollegen sind sehr zögerlich. Ja. Wir betreuen vom Team aus einige Schulen, mhm. zum Beispiel die Volksschule am Tabor in Neusiedl. Das ja. ist eine Pilotschule, die wir sehr also persönlich betreuen. Da fahren wir also hin. Aber das läuft dort sehr gut. Der Kollege dort ist wirklich sehr begeistert. Hat auch Smartboard im Einsatz. Auch am Smartboard haben wir Desktop-Education installiert. Und er ist also begeistert von diesem System. Okay. Gibt es eine Firma, wenn sich eine Schule jetzt interessiert für das, aber selber keine Leute und Ressourcen hat, die ihr dabei helfen würden? Ja, es gibt, es gibt Firmen. Ja. Ja. Eine ist sogar in Wien mhm. und eine in der Steiermark. Die kann man also kontaktieren. Ja. Die kommen und installieren das System. Und auch je nachdem, mit Wartungsverträgen warten auf das System. Sehr gut. Wenn jetzt aber die Schule eigene Leute hat oder Schüler, können Sie sich Kein die Software downloaden? Und, äh, ja. und Sie können auch hier einen Support schreiben. Gibt ja. es also Support-Date? JD4E.at mhm. und da kriegt man also professionelle Antworten, okay. wenn es Probleme gibt. Wie ist das, wenn sich der österreichische Lehrplan ändert? Äh, machst du dann neue Versionen deiner Software? Äh, wir sind dabei, dieses Projekt eben jetzt äh, per Ausschreibung an das Ministerium zu bringen. Mhm. Gibt es also eine Ausschreibung, die heißt Future Learning, da sind wir dabei. Mhm. Wenn wir da einen Zuschlag bekommen, haben wir an sie garantiert mit jeder. Release vom Betriebssystem eine neue DVD rauszubringen, gibt es auch dann über eine Firma, Bitmedia, einen First-Level-Support, den man anrufen kann jederzeit während der Dienststunden. Ja, also Da sollte also noch einiges kommen in Zukunft, also wenn wir den Zuschlag bekommen vom Mysterium aufgrund des Ausschreibung, dann wird in der Richtung einiges noch passieren. Okay.